So sah mein Trackclip Pro vor dem Modden aus. Da es während eines Transportes an zwei Stellen brach, musste ich den Clip mit Heißkleber reparieren. Jedoch ist diese Reparaturmaßnahme sehr auffällig und sieht nicht gut aus. Deshalb entschied ich mich, den Clip zu modden. Meine Freundin nutzte dieses Instant Rust Set von Triangle Crafts in eines ihrer Projekte und ich wollte es auch mal testen. Nach den Vorbereitungen habe ich den Track Clip Pro mit einer Lage Eisengrundierung bestrichen. Sobald die Trocknungsphase von einer Stunde abgeschlossen war, habe ich die zweite Schicht aufgetragen. Hier sieht man, wie ich das Oxidationsmittel auftrage und die Grundierung allmählich zu rosten beginnt. Zum Schluss noch einige Bilder vom Endresultat.